Anschluss an so eine Questabgabe kommt ja meistens noch in, Unterrichts, in Unterrichtsstunde. Machen wir die letzte Unterrichtsstunde für das, äh, für, das für den Herbst. Wo es dann die zweite Prüfung geht. Danach wird es dann wahrscheinlich Winter werden. Schätze ich mal. Nach der letzten... Prüfung ist Herbst geworden. Ich rieche stark damit. Warum sollte ich für zwischen wispies aus einem Tunnel bezahlen, wie jeder hätte finden können? Aber na gut. Hm. Ein Kunde von dem Jungen. Miesli. Wispies kenne ich dir aber auch welche aus dem haft gemeinschaftsraum mitbringen. Passende Kleiden. Und dann rot. Ah, das Butterbier. Das Butterbier fass. Kommt zu fassen. <lacht> Noch mal die Halloween-Stimmung genießen. kann no Haben Sie die Aufgaben erledigt? Links. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Naja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn sie nicht aufpassen. Defindo. Hm. Sehr gut. Es scheint, als hätten sie Defindo im Griff. Ich möchte sie noch mal anhalten. Ja, gleich. Wir müssen das natürlich ausprobieren. Zu üben, um ihrer selbst und aller anderen willen. Schön, wenn eine Schülerin Anweisungen tatsächlich befolgt. Ihm <lacht> hat, hat er gesagt, nicht im Zimmer üben. Wie schon erwähnt, kann Defindo vielseitig, aber auch gefährlich sein. Schön, dass Sie weiterleben. Professor Sharp, hätten Sie einen Moment? Nun kommt ganz darauf an, wofür. Ich habe ein Aurorenabzeichen auf Ihrem Tisch gesehen. Würden Sie mir von Ihrer Zeit als Auror berichten? Gut aufgepasst. Hm. Nun, ich könnte mir wohl etwas Zeit nehmen. Ich habe jahrelang Schurken aufgespürt, die mit schwarzmagischen Artefakten handeln. Das scheint gefährlicher als Zaubertränke zu unterrichten. Oft, Ja. Obwohl ich in meiner Klasse schon einige bemerkenswert kreative Mixturen gesehen habe. Als Auroa hatte ich eine Menge Erfolg. Aber Erfolge können selbstgefällig machen, wenn man sein Selbstvertrauen nicht durch Demut mäßigt. Ein Fehltritt im Kampf hat alles verändert. Darf ich fragen, was passiert ist? Hm. Ja, ich nehme an, das steht auch in den Akten. Mein Partner und ich hatten einen Verdächtigen im Hafen von Scarborough aufgespürt. Er wollte Schrumpfköpfe schmuggeln. Ich dachte, dass er allein arbeitet. Ich hatte mich geirrt. Und sie wussten, dass wir kommen. Sobald wir das Schiff betraten, nun, ich entkam nur knapp mit dem Leben. Mein Partner hatte weniger Glück. Ich... ich schätze, Auror zu sein, ist sehr gefährlich. Mein Beileid. Das stimmt. Aber niemand von uns besitzt eine Überlebensgarantie. Passen Sie auf. Und nicht nur in meiner Stunde. Genau das möchte ich Ihnen allen einschärfen. Ein Tropfen kann den Unterschied zwischen Trank und Gift ausmachen, bis man das falsche Mittel einnimmt. Wahre Worte, Professor. Wir sollten, wir sollten nach nach hier auch mal Wir sollten auch auch, auch, auch werden, wie also wir uns in den kämpfen hier mit Kugeln und den Riddern. Stehen. Das ist da ein Potenzial. Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt der Zauberei vor allen möglichen Bedrohungen. Insbesondere vor denen, die von, den, von der schwarzen Magie ausgehen. Dieses Auroren abzeichen wird zu Professor Sharp. Ah ja. noch ein Trank brauchen. Wir können nur zwei Tränke. Den Rest müssen wir uns erstmal noch kaufen irgendwann, wenn wir dann mal Geld haben. Was wir eigentlich nie haben hier im Spiel. Immer chronisch pleite. müssen uns immer neue Tränke, neue man das ganze Inventar verkaufen, um mal die nötigen Sachen zu kaufen. Hat sich mal nutzen nutzen Nutz nützlicher äh, dran. Zauberspruch. Das würde ich fast mal an Stelle von. Macht mal Sinn, das hier hinzupacken. Ich das Explosion ist auch hilfreich, aber. Und hier haben wir schon Arrest im Momentum, das werden wir eh nicht nutzen. Das sind ich glaube, das sind die Sachen, die wir am häufigsten nutzen? Und eigentlich brauchen wir am häufigsten noch das. Brauchen wir hier Und dazu? Können wir nach unten wechseln? mal kurz so hier hin nicht dass wir das nutzen würden im kampf aber die spinnen immer gerne gut dass wir endlich das plan haben warum diese trotzdem leer war so was steht dann Nebenquests stehen an, ansonsten auch zu Kartenkammer, würde ich sagen. Machen wir mit der Storyquest weiter. Darf ich bei die Hausaufgaben für Hausaufgaben abschreiben, man kennt's. Wir sollten mal den Klinger mal die Schüler belauschen. Muss dann umstellen, die Schüler belauschen. Ah ja. Es kam sehr plötzlich in der. Eine großen Halle am letzten stream das ist ein verstand jetzt lang äh, ein paar wegfindungsschwierigkeiten Aha, hier die Pferderüstung. Revedio. Das haben wir, glaube ich, schon eingesammelt. Hier der Drache. Gibt es denn niemals einen schlafenden Drachen? Alohomora. Hier die Geräusche. Ist mir, der Aha. Wo ist hier ein Demigeist? Was ist ein Unterrichtsraum. Ein wichtiges Muggelartefakt. Dieses missverstandene Artefakt ist angeblich wichtig für Muggelkriegsführung. und die meisten Zauberer finden die Aussicht, eine so schwere Waffe zu führen, völlig unverständlich. Eine Kanone. Was wird hier unterrichtet Was haben wir denn hier? Ja. Ein, das ein Dann lassen wir uns mal Nacht schon Nacht werden. Ah, wen kenne ich heute nicht mehr? Nehmen wir das schon mal mit, wenn wir hier sind. Äh... Mora. Das war wir aufschließen. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier ist nichts Bitte was? Ein Mega-Power-Trank? Zum Henker. Fast zum Henker. mal vom Stadion ausgespuckt äh, ähm. na dann auf kranken kann man Prüfung auf uns wartet. Aber erstmal, damit das Spiel nicht gerechnet, dass man das tut. Ein bisschen geht's. Hallo, wie schön Sie zu sehen! Okay, bevor wir aber hier den Raum betreten, halte ich mal die Anspannung aufrecht und mache eine kurze Pause. Bis gleich. Bleibt dran, es wird spannend. 42 <lacht> Auf zur Kartenkammer. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe, und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, eine solche Schülerin zu haben. Das kann es sein. Da sind Sie ja. Jo. Ich habe Ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Goblin, ich den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Renrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Pff. Naja. Schwer zu sagen, aber ich denke... Die Besitzerin der drei Besen vertraut ihm, also. Vertraue ich es irgendwie auch. Das ist eine schwierige Sache, aber ich denke ja. Ja, er wirkte aufrichtig auf mich. Und Sirona Ryan vertraut ihm. Nun gut. Und Sirona in wem dem Fall, wir trauen ihm. Hilfst vertraut ihm zu ich, auch. ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Renrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Renrocks Pläne erfahren. Lord Gok hat erwähnt, dass Renrock etwas sucht. Er konnte mir aber nicht sagen, was... Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Renrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rockwood. In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet Ihre nächste Prüfung statt. Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein. Ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. da ist Victor Rockwood, offenbar Ihr Nachkomme, ein schwarzer Magier und mit Renrock verbündet. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der oh, Schauplatz fine. der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an ihren Fähigkeiten. Mitten Sie schnellstmöglich ja. mein Portrait. Ja. Okay. Und dann los. Viel Erfolg. Wow. Sputen wir uns. Das wird heftig. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Das wird eine harte Nummer. Das wird eine große Prüfung. schloss rückwurz prüfung auf nach schloss rückwurz okay. das wird ein ganzes stück arbeit das artet hier wirklich keine arbeit aus Seid hier. Tja, ich bin mal gespannt. Ob uns hier schon der erste Zwischenbosskampf? Den Druck erwartet oder was uns da überhaupt erwartet? Nein, hier wollte ich nicht unbedingt hin. Na, was gibt's hier? Das wäre das erste Lehrerzimmer, was wir betreten. Statue. Die Sphinx, ein Tierwesen mit einem menschlichen Kopf auf, einer Löwe, auf einem Löwenkörper, wird seit Jahrhunderten von Hexen und Zauberern eingesetzt, um wegen Wertgegenstände und Geheimverstecke zu bewachen, da sie intelligent ist und eine Vorliebe für alle möglichen Rätsel hat. Ja. Der 25. Diese hier würden uns keine Fragen stellen. Ja, das sah fast aus wie in dieser Wende durch die man durch dich durchlaufen durch durch kann. Mit der alten Macht, mit der alten Magie. the homura how save Professor Binz, ich muss sagen, dass mich Ihre Beobachtung, die Schüler seien lethargisch, im höchsten Maß erstaunt hat. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich keinerlei Anzeichen von Lethargie in meinem Unterricht feststellen, feststellen konnte. Daher habe ich mich entschieden, selbst meinen mit, eigenen Schülern zu mit eigenen Schülern zu sprechen. Ich kann heute nicht mehr lesen um dieses seltsame Phänomen auf den Grund zu geben. Auf diese Weise habe ich schon bald erfahren, dass Sie die wenig bekannten Fakten über historische Konflikte ins Zentrum des Unterrichts gestellt haben. Möglicherweise wäre es ratsam, etwas rascher mit den historischen Feinheiten abzuschließen. Einer der Schüler war den Tränen nahe, als er mir von einer Prüfungsfrage über Grimmbad werft und die Zahl der Knöpfe auf der Kleidung eines Zauberers während der Rebellion von 1752 berichtet hat. Offenbar ein Knopf mehr als die damalige Norm vorgab, nicht wahr? Natürlich liegt die Entscheidung vollständig bei Ihnen, aber die Schüler scheinen sich schwer zu tun, in solches Detailwissen mehr zu schätzen. Selbstverständlich ist dies lediglich meine Privatmeinung. Ich hoffe, sie verzeihen, dass, sie, dass ich sie ihnen ungefähr mitteile. Voller Hochachtung. Abraham Ronan. schon mein ehemaliger. Es war ehemaliger Schulleiter. Das muss dann das Büro von Binz sein. Voller Bücher. Eingestaubt. Ja, davon habe ich irgendwie schon mal gehört. Das war hier schon. So wurde hier schon thematisiert, dass der irgendwie. Zaubereigeschichte extrem langweiligen Unterricht macht. Und die Geschichte jetzt hier. Macht das noch nochmal. Macht es noch mal ein Stück intensiver. Das scheint wohl wirklich ein strenger Lehrer zu sein, der auch noch. Zu viel Wert auf Kleinigkeiten legt und unfaire Prüfungsaufgaben stellt. Oh! Kämpfen jetzt da. Insel. hier reingestolpert. Musikunterricht. Ich versuche ich eigentlich nur herauszukommen. Dann vielleicht. Ah ja. Von hier aus können wir bestimmt starten. noch ein bisschen höher auf Zuschluss rückwärts die Beschaffung rück über die Dächer Dass hier keine spannende Musik runterlegt wird, wie beim Wesenflug. Bei Wesenflug gibt es dann keine kleine Musik. Los! Auf geht's. Ein bisschen Tempo. Wir wollen zur zweiten Prüfung. Uns hoffentlich nicht Nachfahrer von gut, gut, am Stieg im äh, Weg steht. Der Viktor. Das ist er doch, glaube ich, Victor, gut, gut. Das war auch der beste Freund vom Ungenommen. Ich brauche die Regierung. Hier sind wir. Hier wird die Regierung gern Wir fliegen direkt hin. Oh je. Im Schloss gut ist nicht mehr weit. Mit Vorschlag, wir landen irgendwo davor oder daneben. It's a meal. That's a music. Ich stehe direkt vor dir. Was ist hier los? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Wieso war bisher doch gar kein Problem? Und selber durchzukämpfen. In der Arena habe ich mich auch schon sehr gut bewiesen. Tritt das Schloss kurz. Okay. Ich dachte, wir wollen einen anderen Weg finden. Wenn wir so soll es recht sein. Die kämpfen mich da gern durch. Vielleicht sagen wir einfach, wir haben gesucht. <lacht> Ein ich, tut. Tut. ich werde nicht ruhig. Es ist Ui. Das kann ich nicht kämpfen. Wir sehen uns da. irgendwo hinter ein Gang, durch den die Soldaten ins Schloss reinkommen. Das könnte nützlich sein. Okay, ist eine hält niemand auf. Okay. Как же